In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ilias verwenden können. Zu einer Prüfung gelangen Sie durch einen Link des Dozenten oder indem Sie die Prüfung manuell suchen. Dazu müssen Sie sich nur anmelden und anschließend die gewünschte Fakultät in der Auflistung aussuchen. Klicken Sie auf die Fakultät, bei der Sie einen Test bearbeiten wollen. In diesem Beispiel wird alles an dem Übungsbereich gezeigt. Je nach Fakultät gibt es eventuell auch noch weitere Unterordner. Meistens hat jeder davon eigene Kurse. Die Prüfung liegt in dem Kurs, der vom Dozenten angegeben wurde. Der Kursname ist oftmals gleich mit dem Modulnamen. In einen Kurs können Sie entweder direkt beitreten oder Sie benötigen einen Anmeldeschlüssel, den der Dozent bekannt geben muss. In diesem Beispiel gibt es in dem Kurs noch einen Unterordner, in dem der Test liegt. Nun sehen Sie Tests. Diese werden mit einem Puzzle-Icon dargestellt. Klicken Sie auf den zu bearbeitenden Test. Fertig. Nun können Sie etwa auf Test starten klicken und den Test beginnen. Viel Erfolg!